Also, wieder bei diesem Video ein bisschen Naturgeräusche im Hintergrund. Oh, es ist so schönes Wetter hier. Wie auch immer. Und jetzt Beweise in der Geometrie. Und das erste soll jetzt hier, Satz von Pythagoras, der berühmte, sozusagen, wie auch immer, c C² ist a A² plus B² bei einem rechtwinkeligen Dreieck ist das Quadrat der Hypotenuse genannt, also der längsten Seite, so viel wie die Summe von den Quadraten der beiden kleineren Seiten, also der Katheten nennt man sie ja. Und das wollen wir jetzt hier mit Hilfe von dieser Figur beweisen. Doch wie geht das überhaupt? Ja, in der Figur sieht man ein großes Quadrat, boah, wirklich groß, <lacht> sozusagen, und dass vier kongruente, also sozusagen gleiche, also wenn alles gleich ist in einem Dreieck, sagt man nicht, dass äh, zwischen zwei Dreiecken sagt man nicht, dass die Dreiecke gleich sind, sondern dass sie kongruent sind, anderes Wort dafür, ja dafür. okay, da ist, da sind die vier Dreiecke, die so ja alles gleich haben, und ein kleines Quadrat, das hier. Ja. Die Seite jetzt von diesem Quadrat ist c, sieht man ja hier. Die Seite vom großen Quadrat ist der, der Teil hier und der Teil hier. Jetzt wäre das jetzt hier 10 und das 3, wird das insgesamt 13. Also wir müssen Plus machen. B plus A, A plus B, egal. Ja? Und da die Seiten des, die Katheten des Dreiecks sind A und B. Und wenn jetzt man in eine Formelsammlung schaut, ja, dann kann man auch die Formel für die Fläche sein und das ist ein rechtwinkliges Dreieck, einmal B durch 2 und Quadrat ist die Seite, egal was die Seite ist, zum Quadrat und beim Rechteck, äh, Rechteck brauchen wir jetzt nicht. okay und das bedeutet jetzt in diesem Fall, das große Quadrat, ja, die äh, Fläche von diesem Quadrat ist die Seite, also A plus B und das Katzen zu Quadrat. Ja, für das kleine Quadrat ist die Seite C, also die Fläche des kleinen Quadrat ist C, also die Fläche ist C zum Quadrat. Und dann fuhr das Dreieck, so, ein bisschen weiter, ja, die eine Seite mal die andere, die eine Kathete mal die andere durch 2, und das bedeutet für das Dreieck ist die Fläche A mal B durch 2. Gut, und jetzt, wir können schon verstehen, das Ganze, das große Quadrat, also seine Fläche, ist so viel wie die Summe der Teilflächen. Also das große Quadrat, seine Fläche, ist so viel wie das kleine und viermal das Dreieck. Gut, für das große Quadrat haben wir gesagt, das ist die Seite, also A plus B hoch 2. Und für äh, das kleine ist die Seite C, C hoch 2, plus viermal das kleine Dreieck, das Dreieck halt ist nicht klein oder groß, ist eh das gleiche immer. wir mal die Fläche des Dreiecks. A mal B durch 2. Gut. Und wenn wir jetzt hier A plus B und das Ganze hoch 2, was bedeutet A plus B und das Ganze mal, mal Entschuldigung, A plus B in Klammer, mal A plus B in Klammer. Und wenn man die Klammer auflöst, kommt man zum Ergebnis A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Das kann man ja auch in eine binomischen Formel sehen. Ja? So, also wenn das jetzt hier kommt, sehr gut, da ist es jetzt schon. Da haben wir es. Ja, und das kann man mit ausmultiplizieren dann berechnen. Ja, da ist es. Gut, hat man das mal gemacht, hat man jetzt hier auf dieser Seite a2 plus 2ab plus b2. c Quadrat bleibt wie es ist. Und 4 mal a mal b und das Ganze durch 2. Das bedeutet 4 durch 2. Das kann man kürzen, also es bleibt nur 2. Okay, was haben wir jetzt hier auf dieser Seite? 2ab und 2ab. Auf beide Seiten machen wir 2ab minus. Was bleibt dann? c Quadrat ist a2 plus b Quadrat. Also der Satz von Pythagoras. Und der gilt bei jedem äh, rechtwinkligen Dreieck. Was haben wir jetzt hier als Voraussetzung gemacht? Wir haben ein äh, Quadrat am Anfang gezeichnet. Wir haben einen Punkt auf einer Seite und dann einen entsprechenden Bu äh, Punkt auf alle Seiten genommen. Die Seiten verbunden. Und da kann man wirklich beweisen, dass alle diese Seiten hier gleich sind. Da, weil das Quadrat ist, ist es hier sowieso ein rechter Winkel und da kann man das also auch zeigen, dass dieser Winkel auch hier ein rechter Winkel ist. Und dadurch auch zeigen, dass das hier auch ein Quadrat ist. Es gibt Beweise dafür, aber die sind jetzt zu kompliziert, um das jetzt vorzuführen. Und wenn wer will, kann man euklidische Geometrie mal lesen. Und jetzt zeigen Sie mit Hilfe von dieser Figur und von Formel der Geometrie, dass a plus b Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat, die Formel, die wir vorher gezeigt haben. Ja? Und hier ist sich gefragt, dass wir mit Formel aus der Geometrie zeigen. Und hier gilt wieder, das Ganze ist so viel wie die Summe der Teile. Also die ganze Fläche ist so viel wie die Summe der Teilflächen. Und das bedeutet, wir haben ein großes Quadrat hier. Die Seite ist a und b, also a plus b. Ja? Und das bedeutet jetzt hier, von diesem großen Quadrat ist die Fläche A plus B hoch 2. Von diesem kleinen Quadrat, seine Seite ist A Quadrat. Von diesem äh, Rechteck hier ist A mal B. B, ja, das ist B. Von diesem Rechteck hier ist A mal B auch. Das ist ja B hier. Und von diesem kleinen Quadrat, B mal B, also B Quadrat. Okay? Also die ganze Fläche ist halt die erste hier, A Quadrat plus B a mal b plus a mal b plus b quadrat ja? das ganze ist die ganze fläche ist die summe der teilflächen und was dann bleibt ja? das a mal b ist halt gleich b mal a also man hat das mit hilfe von diesen teilflächen gezeigt entsprechend kann man auch die Minusformel zeigen ja man nimmt in diesem fall als, äh, das a als Seite des großen Quadrats und das B als Seite des kleinen Quadrats ja. und in der gleichen Weise, also jetzt ist die große Seite A A Quadrat, also vom großen Quadrat, vom kleinen Quadrat jetzt hier ist die Seite A ist dieser Teil hier und dieser Teil hier ist das ganze minus dieser Teil, also A minus B und von diesem hier ist wieder A Minus b, also dieser Teil von dem Rechteck, mal die andere Seite, das ist ja b. Und entsprechend auch hier a minus b, also dieser Teil hier, ja, mal b. Und von kleinen Quadrat b Quadrat. Man schreibt das alles, löst man die Klammer auf, rechnet man hier dann zusammen. Also a mal b und a mal b ist 2a mal b. Und minus b Quadrat minus b Quadrat plus b Quadrat, also minus 2 plus 1, also minus... 1b. Ja, und wenn man jetzt hier das auf die andere Seite äh, bringt, da bleibt hier a, Quadrat, das Blut wird minus, minus 2ab, das Minus wird plus, plus b, Quadrat, und das ist a minus b, das Ganze hoch 2, und da haben wir auch die minus minusbinomische Formel. Danke sehr.